Weiter geht's mit Kirby's Adventure und dem vierten Boss. Oh yeah. Es sieht aus, als wäre es Cracker Junior. Aber ich kann euch verraten: Immer wenn es aussieht, als wäre es Cracker Junior, ist es in Wahrheit sein Vater. Crackle. Yeah. Und was wir machen müssen, ist einfach das Hijab nehmen und ganz schnell nach oben fliegen. Wir dürfen nicht runterfallen. Wir dürfen keine Plattform verfehlen. Weil sonst können wir uns nicht mehr retten. Dann sind wir tot. Das sollen wir nicht. Nein, nein, nein, nein. So, das crack wie wir ihn besiegen ist. Ja, genau so machen wir das. Genau so. Nein, was wir machen müssen. Oh, nein! Kacke! Bam! Genau das. Oh Gott, bin ich kacke? Nein! Ich werde, glaube ich, sterben! No! Nicht bei Cracko! Also Cracko ist zwar ein schwerer Charakter und das ist okay, bei ihm zu sterben, aber... Bitte nicht! So, Was? Ich dachte, in der Ecke bin ich sicher. No, ich muss am Ende springen. Das wusste ich nicht. Warte, was? Ich hab das neu... Oh, ich habe das neu machen. Geil, yeah. Ja, aber ich hatte vorher auch nicht voll Leben. Vielleicht lag es daran. Oh, ich hasse Crack. Und jedem Spiel hasse ich ihn. Er ist einfach viel zu krass. was? Was war, war da gerade los? No, no, no, no, no angreifen, aber ich will das nicht. Also, lass mich in Ruhe. Du bist ein Blödmann. Lass mich in Ruhe. Ich will nach oben zu deinem Vater. Der soll dir kein Taschengeld mehr geben. Denn das ist verdient, wenn du mich ganz angreifen willst. Was habe ich hier? jetzt hier. Bum bum, bum, bum, bum, bum, Ups. Let's go. Hier nee, das spawnt auf einmal. Bam. Oh, ich lasse mich immer vom gleichen Müll treffen. Wisst ihr was? Ich nehme das Haltern nehm mit nicht mehr. Ich greife jetzt so an. What? Was zum Teufel? Was zum... Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn angreife. Ich weiß ich, ich es weiß echt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alles klar, übertreib, du scheiß Cheater. Ich, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Okay. Was zum F? Was soll ich da bitte machen? Nö, das ist mir jetzt egal, ich ignoriere jetzt alles. Ich fliege jetzt ganz schnell nach oben. Ich habe keinen Bock auf das kleine Minigame hier. Lass mich, lass mich in Ruhe. Lass mich nicht treffen. Das bin nie okay. Oh, Mann! Alter. Ja, übertreib! Wisst ihr was? Ich mache ein SafeStake einfach gleich. Was? So ein Henker? fliegen keine ahnung das brauchen wir um ihnen zu schaden das ist der einzige weg ihm zu schaden ich werde mal kurz jetzt ein screenshot äh, safe set machen ich hab da keinen bock drauf ist mir egal dass man das jetzt sieht aber das mache ich auf gar keinen fall mit das da könnte mich mal nee. niemals niemals, still Okay, es läuft gerade gut. Wow, wow, ich hab's auch so gewichen. Was? Wie? Okay, drüber rüber fliegen. Zack. Ugh. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Safe, safe. Okay, let's go. Mach nicht down! Bam! Zurück! Oh, tut mir leid, dass ich gerade so ausgerastet bin. Der Typ regt mich auf! Oh Gott! Das war ein super Start in die Folge. Ich hoffe, die nächste Welt wird mich runterkriegen. Joghurt Yard! Der Joghurt Garten? Hui! Yay! N nein! Kirby! Oh, uff. Da. Äh, weiß die Secret Exit gerade Exit nicht. Das ist nicht sehr, sehr gut. ich bräuchte ich nämlich jetzt. Denn ich will ja 100% machen und ich habe extra gesagt, dass ich nach, vor jeder Folge gucke, wo die Secret Exit sind. Aber ich habe heute vergessen, das zu machen. Egal. Pausieren tun wir es nicht. Wir fliegen einfach weiter. Ich glaube, da unten geht es zum Secret Exit. Yeah. Nur wie kommen wir wieder hin? Das weiß ich gerade leider nicht. Ich glaube, man muss dann an der linken Seite irgendwo nach unten kommen. Oder? Ja, ja, ja, genau. Ich glaube man hier. Vielleicht ist hier sogar wirklich ein Tibet-Exit. Nicht nur so ein Bonus. No, no, no. Bitte tötet mich nicht. Okay, was gibt's hier? Wow. Ernsthaft. Scheinfähigkeiten und Run-Up. Wow! Achso, ich soll nach unten. Mm. Wow, wow, wow, wow, wow, was? Na! Da falle ich auch noch drauf rein. Ich bin auch so schlau. Okay, lass mal schauen. Dich nehme ich mit. Kann man bestimmt noch gebrauchen. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Lass mich in Ruhe. Ich will das einsetzen. Okay, let's go. Einsetzen. Zack. Okay, super, hat so gebracht. Geil, freut mich. Okay, hier geht's hier ist tot. Das Level auf der Levelaufbau ist so verwirrend. Was ist los mit diesem Spiel? Warum ist auf einmal alles verwirrend? Das verwirrt selbst mich. Das kann nicht wahr sein, dass er denn dieser Blödsinn hier das will ich gar nicht mehr mitmachen. Haut da einfach alle ab. Ich mache hier den nicht mehr mit. Und zack! Oh, das war zu so ich bin aus dem Spiel gekommen. Oh Gott, ich bin richtig... Oh. Mann, du musst dich mehr konzentrieren, Mike? Jetzt würde wir machen erstmal ein Safe-Set hier. Damit ich das nicht mehr machen muss. Mein Gott. Oh Gott. So sieht nicht aus, als hätten wir... Oh doch, sieht doch aus. Uff, ich würde sagen, ich mache kurz einen Cut und schau mal, wo die Secret-Exit sind. Ich bin so schlau, lololol. Ich wusste, hier war irgendwo ein Secret-Exit. <lacht> Oh Gott. Ich wusste hier gäbe, gab es irgendwo ein Secret Exit, das Ding ist hier, da unten. Oh, ich hätte es auch gefunden, aber nee, ich bin dann verreckt, super. Ja, es gab hier wirklich ein Secret Exit, ich habe es mir schon gedacht irgendwie. So, okay, und dann kommt man woraus? Hier am Ende, okay. Um ein wenig die Stimmung wieder aufzukommen, würde ich sagen, spielen spiele ein wenig Kranfieber. Ich will das größte hier Plüsch, große Plüsch haben. Hier, das war gut sein. Das, das, das muss, das muss gut sein. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ja, das war gut. Nice, wir haben ihn. Okay, die zwei One-Ups haben wir wieder drin. Es waren noch zwei, oder? Ich glaube schon. Und weitere zwei habe ich verkackt, wie es aussieht. Weil ich es früh losgelassen habe. Oder wir haben Glück und Sätze. Ja, wir haben Glück. Zwei. Plus zwei. Sind vier. Ich kann Mathe. Geil. Okay. Nice. Okay. Würde ich sagen, machen wir weiter mit zwei. Fünf, zwei. Die Welt wird. Anscheinend mit diesen ganzen. Bunten Blöcken aufgebaut sein. Und Höhen anscheinend auch. Was? Wo hat er mich denn bitte getroffen? Wo? Was sind das für Hitboxen, bitte schön. Soll ich mir das Schwert, damit ich unter Wasser mit dem Schwert schlagen kann? Was ist das, das ist nämlich das, das einzige... eines der einzigsten Items. Wenn nicht sogar das einzige Item, was man unter Wasser benutzen kann. Ihr sagt das Schwert ist richtig OP. die Gegner. Brauchen wir eh nicht. Die geben mir keine Erfahrungspunkte oder sonst was. Brauchen wir nicht besiegen. Die stehen uns nur im Weg, die nerven nur. Hi. wird Was was? was oh, wait, what? Ach so. Oh, über mir bekomme ich eine Bombe. Hier so eine. Nee, die typen mir einfach explodieren einfach. Alles klar. Cool. aber ah, was denn? Mm, mm. Mein Gott, jetzt regt mich das Spiel so auf. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe, Hilfe. komme ich gar nicht mehr klar auf das Spiel. Vor allem, was ist das für ein Background? Interessant finde ich den. Okay, ein Moment. Wie kommen wir da rein? Da muss doch so ein Geheimnis geben. Gibt es hier zwischen irgendwas? Ich kann mir hier zwischen irgendwas aufnehmen? Haben wir was verpasst? Dich vielleicht? Komm her du. süßer Komm her. Dem können wir auch nichts anfangen, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen hier noch hin. Ich ignoriere es jetzt erstmal. Weil es gibt ja eh keine Seed-Excel. habe ich nachgeschaut. Hilfe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Okay. Wo bin ich jetzt? In einem Baum. Cool. Komm, mach den Affen down. Zack. Und dich auch am Essen. Nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice. nehme ich nehm mir mit. Fireball. Rein da. Jetzt kommt mein Skill wieder zum Vorschein, hoffentlich. Come on. So, was gibt's hier oben? Oh, kacke. Ein Bosskampf, während ich nur ein Leben habe. Ich kann durch ihn durch! Yo! Ich kann einfach durch ihn durch. Easy gewonnen, würde ich sagen. Wäre ich nicht dumm und würde von vorne raus angreifen. Mega machen wir den Bosskampf normal. So. Was? Was zum Teufel? Aber oh, was? <lacht> Bam. Was? Nein, er hat noch mal gemacht. Das ist aber nicht rechtzeitig bemerkt. Komm, Schlag mich. komm, Schlag mich. komm, Schlag mich. komm, Schlag mich. Yes, daneben du Labben. Gib mir deinen Hammer. Hammer, wie du dich bewegst mit einem Hammer. So, nice. Gut. Äh, das war ganz cringe, aber ich ignorieren wir das erstmal. Weg mit euch, ich will meinen Hammer behalten. Bong, bong. Da kommt Bong Bong. So, weg mit dir. Okay. Hi. Wow. Was ist denn los da? Ist da oben nichts? Wo geht's hier unten weiter? Was ist los mit euch? Wo wollt ihr lang? Ach, ihr wollt euch Steven gehen, weil ich da war. In... Ah, ach so, okay. Viel Spaß, I guess. Lass mich in Ruhe. Okay, warte, das ist ein geheimer Raum. Ich will zum geheimen Raum. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, das ist nur. No. Ich will meinen Hammer behalten. Du, du, du, du. Warte, wie komme ich zum geheimen Raum? Das gucke ich mir jetzt noch an. Die mm, Folgen sind ja eh nicht allzu lang. Das sind 20 Minuten, das ist ganz okay. Nö, nee, das akzeptiere ich jetzt nicht. No! Ihr Schweine! Nö, nö. Ach, ich habe keinen Bock mehr mit euch. Bitte schalte das Museum frei. Okay, zumindest bin ich Esser. Ich gehe dadurch ein One-Up, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Heute läuft nicht so gut mit der Folge. Aber ich meine, das Let's Play wird eh unter 10 Folgen zu Ende sein. Von daher ist es okay, wenn ich hin und wieder mal etwas länger für was brauche. Ich hab gewusst, das Museum. Geil. Oh, nur Müll. Gosh, ich dachte, irgendwie ein Hammer. Nö. So ein Schrott, den niemand haben will. Okay. Äh, das Hühnchen. Das, ah ja, machen wir später. Ich hab Bock auf das nächste Level. Ich glaube sogar, die nächste Welt hat ähm, in jedem Level ein zu gut Exit, glaube ich. Bin mal bin nicht sicher? Weiß nicht, es gibt entweder sieben oder acht Welten. Wir sind jetzt Welt 5, ne? Ja. bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube. Sieben Welten sollte es geben. Achso, wir sind im Wasser. Oh. Hui. Okay. <lacht> Was gibt's hier? Hier ist nichts. Okay, das war nur Troll. Wow, wow, wow, ey, ey, hey, ach komm, da kam so aus dem Nichts. Ich mag Heide irgendwie mittlerweile. Hat nichts gesagt. Nehme ich mit. Ich bin really. J Jung! Wui, wui, wui. Bam! Bam! Bam! Jung! Bam! Bam! weiter geht's. Bam! Bam! ach man, egal, ich Bam! genug Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! mir leisten. Bam! flex. Flex. Okay, let's go. Three, two, one, go. Habe ich gesagt, los Kirby, weil ich es geht um Zeit Wir haben noch 10 Sekunden. 3, 2, 2, 3 Scheiße, haben zerkackt. So Was soll man? weiter geht's. Nein, nein, nein. Wow, habt ihr gesehen, wie schnell ich noch weg war? Weggeflogen bin am Ende. Krasser Crop. Oh nein, hier gibt es bestimmt so ein One-Up-Ding oder so. Ah, ne, könnte man einfach kann man nicht rüber so wie in Minecraft. Na, kann man anscheinend nicht. Schade. Was wird mit diesem Ding da? Anstrengend. sollte hat er sich despawned. Cool. Nein! Oh, nein! Autsch! Ich bin so kacke heute. Es tut mir wirklich so leid, dass ich immer in jeder Folge irgendwie richtig schlecht bin. Es tut mir wirklich leid. Auch wenn ich das einfach nur sage und dann nichts passiert. Es tut mir wirklich leid. Ich will nicht schlecht sein. Ich versuche wirklich mein Bestes. Vielleicht liegt es daran... Ich will es jetzt nicht darauf schieben, aber vielleicht liegt es daran, dass ich mit Tastatur spiele. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich versuche wirklich gut zu spielen. Oh. Irgendwann im hard run muss ich das dann zeigen, dass ich gut bin in dem Spiel. Seht ihr? Skill! Skill! Ja gut, das ist aber auch der... Assi! Äh... assi -Ort, was auch immer. Zack! Oh Mann, das ist unfair. Oh, das ist so unfair, meine Güte. Das tut mir so leid. Crack ist an einem Schuld. Das weiß ich. Blöd Mann. Der verfolgt mich von überall. Oh! Ah, hier ist ein Secret Exit, genau. Und dann sollte hier. Oh, wow, wie groß ist denn bitte die Welt? Okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Zeit wir noch haben. Aber ich denke, die Folge ist ab hier zu Ende. In der nächsten Folge werde ich dann mir mehr Mühe geben. Ich werde es versuchen, okay? Haut rein, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde mich trotzdem eine positive sehr, sehr freuen. Vielleicht teile auch das jetzt, wäre ganz cool. Und schaut beim nächsten Mal bitte wieder ein, wenn wir dann wieder weitermachen. Was, was ist das für eine Abmoderation, was ich immer mache? Ich, keine Ahnung, egal. Äh, viel Spaß noch und ciao!